Was ich auch also spannend finde, ist, ähm, dass das Denken ja nicht immer läuft und immer auf Hochdruck arbeitet, sondern dass es auch, auch durchaus Momente gibt, wo es einmal äh, ruhiger wird. Und meistens sind es die Momente, wo man einfach wacher ist, da mehr da ist. Also entweder in einer Sache aufgeht, beim Sport habe ich es früher öfters gehabt oder wie immer. Aber dann oft, wenn man dann nicht mehr diese. Ja, wenn man irgendwo jetzt so aktiv ist oder wie immer, oft dann auch mal alleine zu Hause ist oder im Bett dann, wenn es dann mal im Außen ruhiger wird, wird, dass dann das Denken hochfahrt Was mhm. könnte jetzt äh, aus deiner Sicht äh, eine Sache sein, die man machen könnte, beziehungsweise wo man, wo man selber auch forschend sein kann, ähm, um da äh, mal genau hinzuschauen und vielleicht äh, das Denken an sich anders zu betrachten? Um, dass äh, wenn was los ist ja, beim Sport zum Beispiel oder sonstige Aktivität. oder in der Gesellschaft oder was auch ja, immer ja. genau in der Gesellschaft irgendwo wo man in diesem Moment aufgeht ähm, ist halt ähm, scheint dieser Augenblick Aufmerksamkeit wert zu sein ja? und äh, mit anderen Worten der Augenblick ist interessant. Und dann, wenn man allein ist, dann findet man das, was man erlebt, vielleicht nicht mehr so interessant und man kennt ja seine Wohnung oder was auch immer, man kennt sein Bett. Also äh, das ist einfach so banaler Hintergrund und ein äh, schönes Sprungbrett fürs Denken. Und was einen Unterschied machen könnte, ist eben äh, Interesse für diesen Augenblick zu haben, für das, was der Organismus fühlt, wie sich das Kopfkissen anfühlt und diese äh, ganzen Sachen, die eigentlich abgetan werden als äh, banal und alltäglich und kenne ich eh schon. Und wenn man dem aber Aufmerksamkeit schenkt, dann ähm, merkt man, wie reich das Erleben dadurch wird. Das, wenn, man sich auf seinen, wenn man seine Hand wirklich bewusst wahrnimmt, wie, ähm, wie interessant es wird, wie lebendig sich die, sich die Hand anfühlt, ja? wie beweglich die Finger sind, wie die Finger sich einzubewegen und solche Sachen. Einfach, dass, da, dass, das, ähm, dass das Interesse dadurch woanders hingeht, wenn, man das, wenn das irgendwie als uninteressant er, er, erklärt wird, was man selber erlebt. Weil, ja, meine Hand, was soll schon sein? Aber ähm, wenn man diesen Filter weglässt von kenne ich eh schon alles, stellt man fest, man kennt das nicht wirklich. Ja. Also zum Beispiel, wie bewegt sich der kleine Finger? Also das einfach, wo, wo zieht das, wo, wie weit spürt man das und so. Ich kann mir vorstellen, dass dann aber ein Gedanke aufkommt: Was zum Teufel tue ich da jetzt gerade? Oder was soll das gut sein? Oder wie immer. Ja. Und das ist halt, ähm, das ist halt ein, sagen wir, Filter oder eine, ein äh, Thema vom vom Denken ist. Ja, was bringt mir das jetzt? Und vorher war ähm, das stresst so viel im Denken zu sein. Ja, was bringt das? Schon mal keinen Stress. Das ist ja schon mal irgendwie ganz nett. Ja? Und ein Gefühl von Lebendigkeit, sonst nichts. Ja? Also ich profitiere nicht davon dadurch, dass ich jetzt mehr Geld habe oder so. Ja? Ähm, oder äh, eine Medaille kriege für äh, gute Fingerbeobachtungen oder was auch immer. Aber ähm, die kriege ich auch nicht für äh, genug Sorgen gemacht oder was auch immer. Sondern einfach, das ist halt, wie gesagt, eine Alternative zum, zum Denken. Das ist genau der Punkt, das Denken sagt, ja und was bringt das jetzt? Das ist genau. doch einfach nur meine Hand. Ja. Mhm. Lass uns über was Interessantes nachdenken. Zum Beispiel, was nächste Woche schiefgehen könnte. Ja. Mhm. Und dann an dem Punkt gibt es halt so eine Art Wahl. So, weil dann gibt es halt eine Erkenntnis, okay, will ich jetzt in der Gegenwart sein? Und mir diesen, zum Beispiel auch diesen Filter anschauen, der das, der mein Erleben für banal erklärt, nur weil gerade niemand anders da ist oder nur weil ich nicht rumrenne. Mhm. Ähm, und auch ein Verständnis dafür, dass dieses, äh, dass dieser ähm, Filter ja mal sinnvoll war, weißt du. Also ich habe ja diese, diese ähm, Evolutionserklärung dafür, dass die haben wir angefangen zu, zu denken, indem wir, geschaut haben, ist irgendwie Gefahr, ist irgendwie was Besonderes? Nein, dann kann ich jetzt nachdenken. Und dann äh, damals äh, ging es ja darum zum Beispiel, ähm, wie können wir unsere Höhle sichern, wie gesagt, ja, oder wie kann ich sorgen, dass unsere Vorräte äh, länger frisch bleiben. Ja? Was, wenn man die in Eis packt oder solche Sachen. Oder ähm, dem Bären scheint es echt warm zu sein, ja? also obwohl es saukalt ist. Vielleicht so ein Bärenfell wäre eine gute Sache. Ja? So, dass man solche Überlegungen hatte und wann hat man die angestellt, wenn es gerade nichts anderes zu tun gab. Mhm. Jetzt sind wir halt in einer, in einer Zeit, wo wir ähm, nicht mehr so viele Erfindungen machen und wo unser Denken halt hauptsächlich darum geht irgendwie, was hat die gemeint, als sie das gesagt hat und hätte ich da vielleicht was anderes antworten. Und solche banalen Sachen im Endeffekt, wie so sozialer. Kram von hätte, könnte, müsste, hätte nicht. Und mhm. was, ja. und, ähm, aber um auf das zurückzukommen, dass, dass das Denken anspringt, wenn äh, wir sagen ja nichts Besonderes, also wenn der Organismus sagt, alles in Ordnung, keine Gefahr ähm, und auch sonst nichts irgendwie mega Interessantes. Niemand zur Paarung gerade oder was auch <lacht> immer. <lacht> und ähm, und ähm, dann springt das Denken ab. Aber wir können eben jetzt schauen, was bringt das Denken und wie fühlt sich das an, meine Hand wahrzunehmen oder diesen Raum wahrzunehmen oder dieses Gefühl für die Ganzheit von diesem Moment. Weißt du, da ist die Hand, wie, wie, wie merke ich meinen Atem in der Hand? Was tut sich da? Gibt es einen Zusammenhang? Solche Sachen. Wie fühlt sich das an, darauf zu achten? Und, so. und dann gibt es halt diesen direkten Vergleich, wie fühlt sich das an, ähm, diese im Denken zu, äh, zerstreut zu sein ja, und diese gespaltene Aufmerksamkeit von dieses halbfreiwillige Denken. So, irgendwie will ich lieber aufhören mit dem Denken, aber andererseits äh, wäre es schon interessant, da eine Lösung zu finden für dieses Thema. Ja, weil, was, was ich so ähm, bei mir beobachtet habe, ist auch so ähm, also anzuerkennen, dass das so eine Sucht nach Gedanken eigentlich ist, dass es so ungewohnt ist, äh, da weniger Aufmerksam, dem weniger Aufmerksamkeit zu schenken. Das ist auf mich sehr nüchternd eigentlich im ersten Moment und so, also, eigentlich arg, oh, wie, wie süchtig ich nach Denken bin. Selbst die verstehen den Denkprozess oder haben kennengelernt, so die Automatismen und so weiter. Aber was ist da für eine, eine Sucht, eine eine ungewollte Sucht, weil keiner sucht sich das ja wirklich aus wie Janne, ähm, da ist, ähm, das war für mich also, wow, eigentlich arg. <lacht> ja. Und die, diese Sucht fallen mir zwei Aspekte dazu ein. Die eine ist eben, vielleicht ist das ein Thema, wo man gerne eine Lösung hätte und irgendwie die ist jetzt bisher durch die 20.000 Gedanken nicht gekommen, aber vielleicht beim nächsten. Im nächsten könnte die Klarheit kommen, oder? Ja, ja. Wieder nicht, aber vielleicht am nächsten. Das ist immer ja irgendwie das Denken. Das Denken ist halt nicht eingebaut so. Jetzt, das war jetzt der letzte Gedanke. Und nun Themenwechseln ist das nicht schön, wie angenehm so ein Kopfkissen ist, sondern das läuft halt einfach immer weiter auf der Suche nach der Lösung. Und das könnte also eine Sucht nach der Lösung sein von dem Problem, was das Denken erschaffen hat. Und das andere ist dass ähm, Der andere Suchtaspekt ist, dass das ähm, Denken ja irgendwie eine, eine bestimmte Art von Wirklichkeit auch aufrechterhält. Ja. Ich bin der und der mit der und der Geschichte, ja. und den und den Zukunftsaussichten und diesem Freundeskreis und dieser Meinung und dieses ganze Ding. Ähm, und in dem Moment, wo wir aufhören und Denken, hört diese ähm, geschichtliche Verortung irgendwie auch auf. Und dann kann es sein, dass wir uns als was deutlich anderes erleben als diese Person, von der das Denken uns die ganze Zeit erzählt, dass wir die sind. Mhm. Ja. Und das ist was, das ist dann halt eventuell außerhalb unserer Normalität, mit anderen Worten, was, was das Denken nicht will. Weil eine wichtige Funktion vom Denken ist, diese Normalität aufrechtzuerhalten unsere bekannte Welt aufrechtzuerhalten mit den ganzen Sorgen und sowas und dann haben wir etwas zu lösen, aber es stellt nie diese ganze, dieses ganze Konstrukt in Frage, weil es auch Sicherheit gibt oder weil es bekannt ist oder wo weil es Sicherheit ist. gibt und weil es bekannt ist. Die Bekanntheit des sichern. Wir haben es bisher überlebt in dieser Welt. Passt schon, reicht schon. Ich Bin noch am Leben. Es geht genau. zwar nicht gut, aber es läuft und es passt immer noch besser als was vermeintlich Neues. Was könnte ja schlimmer sein? Genau und es könnte es könnte unbekannt sein und dann, ähm, dann habe ich dann kann ich vielleicht nicht mehr auf meine gewohnten Tools zurückgreifen auf meine gewohnten Werkzeuge Strategien und was auch immer die mir eben ähm, hell bisher ja geholfen haben durchs Leben zu kommen und zwar so dass wir es überlebt haben ja. und ähm, ohne dass, wenn sich das auflöst dieses ganze Konstrukt also wenn das ähm, nicht aufgerufen wird Kennst du wahrscheinlich auch, dann erscheint die Welt irgendwie anders. Ja? Also Wie eine ganz andere Dimension, die da ist plötzlich. Ja? Dieses, dieses Gefühl von ähm, Einssein und von, von, von Ganzheit und Aufgehen in diesem.